Okay, weiter geht's. Machen wir weiter mit den neuen äh, Leveln, ja Aufgaben, Leveln, was auch immer. Ich bin kaputt. Ich versuche noch einmal mit den Bergerklimmen. Noch mal 30 Blumen. Ja, okay hier. Yes. So hab Spaß damit und jetzt mach's richtig. Ja, vielen Dank, ich fühle mich wie neu gefaltet. Dann wollen wir das mal, mal versuchen. Hey, ja! Oh oh yeah. ich bin zwar über die Brücke gejumpt, wie ein verrückter, aber weiter bin ich nicht. Ich brauche noch mehr. So, wir müssen aber erstmal die Brücke frei machen. Knall auf Falls, das scheinbare letzte Level dieser dieses Landes der Mysterien. Ich hoffe mal, es ist das letzte Level. Nein, dann können wir nicht den Boss und die beste machen und dann sind wir durch mit dem Spiel. Also ich zeige euch natürlich noch alle Sachen, die man zeigen kann und ja. Ne? Ich bin hier mit dem Yoshi, mit dem Voy Yoshi, weil ich finde ihn einfach super knuffig und da flattert auch so süß. Falls ihr das mal gesehen habt. Oh nein. Okay. Nein. Doch nicht okay. Das sind diese schlechten version von dem Mario Sunshine Blöcken. Was ich muss auf die andere Seite. Oh Gott, ich kann, ich, ich, weiß schon, was sie hier machen wollen, Alter. Oh nein, so zack. Hier sind rote Münzen. Wer jetzt gedacht? Aber ganz ehrlich, ich wette mit euch, wir brauchen die 100 äh, Prozent doch noch. Also alle Blumen meine ich mit jetzt eigentlich. Ja, ich glaube, ich wette mit euch, wir brauchen noch alle Blumen für irgendwo, irgendwie hier. Vielleicht will er gleich einfach 400 Blumen auf einmal haben oder so. Das kann ich mir noch vorstellen. Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Äh, da unten ist nichts, hoffentlich. Oh, verdammt, nein, jetzt habe ich die Chance verschießen. Also das Level hier erinnert mich sehr stark an das erste Level dieser Welt. Oder oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Mich auf jeden Fall. So, ja, die erste Blume haben wir. Perfekt. Würde ich mal sagen. Hier oben geht es anscheinend weiter. Und wie zum Teufel soll man da ran? Ja, Oh, das ist ein Carmack. Habt ihr den gesehen? Ah, so. Und dann nochmal schießen. Nice. Ist es weiter? Yes. Perfekt. Okay, weiter zum Carmack. Alter, der Ding dreht ja richtig ab. Seht ihr das? Hui, Hui, Hui. Ein Moment, ist hier oben was? Ne? Okay. Egal. Dann nicht. Verdammt. Ey, das ist echt nicht einfach. Ich habe keine Ahnung, wann ich... Los! Soll. Okay, los. <lacht> okay, verdammt. Das war keine roten. Ich weiß, ich könnte wieder Flatter-Flatter-Modus äh, Fl Fl machen, den easy-gechillten Mode. So wie ich es im ersten Level dieser Welt gemacht habe, weil das war einfach nur krank. Was meine ich? Heute nicht, oder? Vielleicht. Ich überlege es mir, Leute. Ich überlege es mir. <lacht> Was? Hä? Okay, cool. Yes, nice. Okay. Kurz Sch <lacht> Schnaufpause. Okay. Gibt's hier irgendwas? Münzen. Irgendwie, was? Oh, ja, da oben ist eine. Warte, da oben ist noch mehr? Bitte sagt mir nicht, hier geht's nach oben. Oder? Geht's hier nach. Okay, warte. Ich glaube, hier geht's weiter, Leute. Deshalb gehe ich noch mal nach unten. Ich sehe halt nichts. Okay, da ist nichts. Wenn ich dieses Yahoo-Geräusch bekomme, dann wird es wahrscheinlich nicht sein. Warte, geht es hier weiter oder muss man nach rechts? Ne, das Schild sagt, man muss nach oben. Okay. Dann ist hier also richtig lang. Gut, machen wir mal, mach mal, mach mal weiter. Mhm. Ja, kannst du bitte wieder runterkommen? <lacht> Hä? <lacht> ich find's lustig. So, weiter. Komm schon. Oh, da sind Münzen, die ich habe. Münzen. Ja, Yoshi! ja oh gott nein nein nein nein! das war's mir wert ich brauche nämlich alles so und ich werde hier in dieser playstation das wird meine letzte playstation von diesem spiel ever sein denn ich werde das spiel heute durchspielen egal komme was wolle ich will es endlich hinter mir haben das spiel es ist toll das spiel es macht spaß an manchen stellen aber genug ist genug ich habe mich schon genug gequält. Das Spiel ist nämlich nicht nur Friedefreude, Eierkuchen. Äh. Oh, da ist eine rote, oder? Ne? Ja, immer. Das ist immer eine rote. Warum frei auch noch? Oh, verdammt. Warte, warte, warte, warte, Nein, nehme ich mit, nehme ich mit. Yes, er hat mitgenommen. Du nimmst auch mit, nehme ich auch mit. Yes, das ist die dritte. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. perfekt. Oh, das war eine rote. Am Ende. Oh, was? Was? Wo geht's denn weiter? Nach oben? Hier ist nichts. Oder warte, vielleicht abspringen von hier. Ja, tatsächlich. Zack. Hier ist noch ein Kamek. Die müssen wir wahrscheinlich alle dann später abschießen. Oder gleich. <lacht> oh Gott. Er können mir nichts erzählen. Die da unten sind rote. Das sind die rote hier. Er können mir nichts erzählen. Das sind rote. Oder zumindest manche von denen. Ja, egal. Das war's wert. Denn wie ihr wisst, 100% ist immer wert. Alles. Oh Gott. Yes. Schönen guten Tag. Dankeschön. Zack. Uh, what next? What's next, bro? Oh Gott. Hier oben irgendwas. Flatter, flatter, flatter. Nein. So, nom. Ich werde es bereuen. Ich werde dich nicht. Oh, der war tatsächlich was. Alter, ich dachte, ich mach einfach nur mein Leben jetzt schwieriger. Oh, verdammt. Oh Gott. Äh. Äh. Oh, das war alles rote. Eine fehlt mir. Verdammt, eine fehlt mir. Äh. Hier? Guten Tag. Mm. LOL, das. Letzte Blume. Nee. Oh. Da ist nichts. Da war einfach nichts. Nein. Oh mein Gott. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch, Leute. Oh mein Gott. Aber das ist bisher das beste Level von den dreien. Das macht mir am meisten Spaß von allen drei Leveln. So. Oh nein. Das könnt ihr mich nicht an... Tun. Hallo? Hallo? Bin ich tot? Warte, das ist noch Hoffnung. Es ist noch Hoffnung. Ich muss ganz kurz Noob-Modus anmachen, Leute. Es tut mir leid, aber... Er hat nicht geflattert. Ich hab gedrückt. Ich schwöre, ich hab gedrückt. Wir sehen uns. So, ich bin jetzt wieder hier. Mir fehlen noch zwei Blumen und vier rote Münzen. Ich weiß nicht, ob wir vorher auch schon auf dem Stand waren, aber ich denke mal schon. Ich denke wir haben vorhin eigentlich alles gehabt, außer eine Blume oder so. Ich bin gerade nicht sicher. So. Ich habe auch mehrere Blöcke vorhin kaputt gemacht bei diesem einen äh, Ort mit dem Yoshi-Block. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Hoffe ich. So, und hier sind die letzten roten Münzen. Also doch, ich glaube, wir haben sogar was verpasst. Einfach da, wo dieser eine Yoshi-Block war, zum äh, Yoshi-Eier auffüllen. Dort könnt ihr, wenn ihr alle Blöcke zerstört oder irgendwo in random Blöcken drin halt einfach, gibt es... Ähm... Okay, nice. Gibt es irgendwo noch eine rote Münze? Vielleicht sogar noch zwei weitere. Ich weiß nicht, wie viel ich ver vergessen hatte. Ich, will nicht sagen. ich weiß auch gar nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich weiß auf jeden Fall nur, hier ist die letzte... Blume und ich warte kurz, bis das Ding hier gekippt ist, damit ich rüber kann. Machen wir jetzt. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Zack. Yes, yes, yes. Perfekt, perfekt, perfekt, perfekt. Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, es geht noch mehr. Was denn? Wo denn? Da oben. Ich habe gerade das ganze Level bis hierhin nochmal neu gemacht. Hier oben irgendwo war eine, habe ich gerade gesehen. Ganz noch, ganz kurz im Augenwinkel. Oh, wir hätten jetzt alles. Oh, dann äh, zeige ich euch gleich nochmal. So, aber jetzt haben wir erstmal das Level geschafft. Und dann werden wir gleichzeitig auch nochmal nach unserem letzten, äh, Oder wir werden das letzte Mal nach, uns nach unserem guten Freund Björn suchen. Das ist nämlich sein so letzter Auftritt in diesem Level. Und dann werden wir sehen, was er uns gibt als dankeschön ich hoffe irgendwas nützliches aber so wie ich nintendo kennt, wahrscheinlich nicht und ja danach gibt es auf jeden fall wie ihr sehen könnt die letzten drei quests oder wie viel wir sind hoffentlich wenig die gemeinte stelle ist hier wenn man hier einfach alle blöcke zerstört gibt es hier irgendwo noch ein paar rote münzen die ich vorhin glaube ich nicht hatte habe ich einfach random alles zerstört und dann gab es da halt noch ein paar rote münzen nur damit ihr bescheid wisst So. Endlich wieder in Ordnung Stelle. Versuch Nummer 3. Glaube ich. Doch, müsste es eigentlich sein jetzt. Und wir fangen jetzt an. Verdammt. Okay, weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Ist egal, einfach ignorieren. Okay, jetzt haben wir es aus irgendeinem Grund geschafft. Egal, ich bin froh, dass ich es einfach schaff, geschafft habe. Und Balduin befinden. Äh, Balduin, genau. Äh, Björn. Warum sag ich Balduin? Warum denke ich jetzt an Balduin? Was ist los bei mir? Äh, falsches Spiel. <lacht> Auf jeden Fall, Björn befindet sich hier, dachte ich. Aber er ist ja nicht. Äh, dann werde ich wohl doch nochmal nach ihm suchen müssen, oder? Das kann doch nicht sein. Ich habe überall nachgeguckt. Also bisher im Level halt. Warte, was ist denn hier oben eigentlich? Ne, von hier kam war. Warte, was ist denn dann hier unten? Oh nein, hier ist nichts, oder? Und ich hab gerade verkackt. Ich hab verkackt, oder? Mal wieder. Warte, das Ding hier. Da kann ich noch drauf, wenn er wieder nach unten kommt. Oder hier. Egal, machen wir hier erstmal. Da kommt nämlich als erstes runter. Glaube ich. Hoffe ich. Bitte. Yes. Okay. Ah, die kann man auch noch unten. Okay. Der ist hier irgendwo. Dachte ich zumindest. Ich wüsste nicht, wo der sonst sein sollte. Ist der hier nicht, der Björn? Dann werde ich das nur nachgucken müssen. So, ich habe nachgeguckt, wo er ist. Er ist hier in diesem Level. Wer es gedacht? warum wow, bin ich nicht schlau. Was ich damit sagen wollte, er ist hier ganz am Anfang in diesem Level. Ich dachte eigentlich am Ende. Aber ich habe nachgeguckt, weil ich hatte jetzt keines zu suchen. Aber bräuchte ich gar nicht. Er ist direkt hier. So. Und wir wissen ja, dass direkt hier vorne ein Steiger ist. Wir nehmen ihn. Rennen zurück. Durch meinen Flutter kriege ich zwei. Ich mach das mal ganz kurz aus. Too late, Leute. Und hier ist er direkt das letzte mal björn gefunden wir haben alle björns oder 43 mal björn gefunden so und er sollte uns soweit ich weiß jetzt irgendwas geben oder es sieht einfach nur so random als 100 ich erwarte nichts tolles so wie ich nintendo kenne du hast björn gefunden glückwunsch du hast björn 11 gefunden barrikaton Was? Was? Äh. That's cool and all, aber ich habe doch die bei. Ah, ne, weißt du. Bastian? Balthasar? Das ist. Wer war Barrikaton nochmal? Ist das nicht. der hier hinten? Der hier. Bist du Barrikaton? Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Sonnenbrille auf, nicht. Wer war denn Barrikador? Ich habe vergessen, Leute, es tut mir leid, aber... Okay, ich dachte jetzt, wir kriegen so ein Björn-Outfit oder sowas. Okay, das Outfit war es natürlich nicht wert, aber... Ey, es ist ein 100% sicher und ich zeige euch alle hin und ja. Oh, danke, mir geht's blendend. So, so viel gegessen heute, schon fast 100 Blumen gefressen. Hm. Okay, auf dem Weg, hopp! Ja. Oh, faszinierend, ich habe den Gipfel erreicht. Ja, und spektakulär, ich weiß. Ich kann mich gar nicht genug da bedanken, aber diese Aussicht bedeutet mir alles, ey, das ist voll cool, Bro. Und wir schalten das finale Level frei. Oh, einen Secret Bosskampf, Leute. Doch, bevor wir ihn machen, den machen wir weiter noch. Und heute machen wir wahrscheinlich alles zu Ende in dem ganzen Spiel. Erstmal die Quests. Ich brauche äh, meine letzten Utensilien. Dann hast du dein äh, ganzes äh, Buch voll. Dein, ganz, dein ganzer Katalog, was auch immer das ist. Äh, aber wo waren sie noch gleich? Ah ja, hier im Land der Mysterien. Mensch, bin blöd. Los geht's. Ich benötige fünf Plastik-Baby-Bowsers, aber das wusstest du ja schon. Die habe ich im ersten Level gesehen. Einfach mit dem Ei bewerfen. Alright. Ups. Und ganz kurz. Ganz kurz nachschauen, wie viele Aufgaben es hier gibt. Drei nur. Yes! Perfekt. In jedem Level eine Sache zu sammeln. So, und wo die drei Bowser sind. Die drei Bowser Junior. Äh, Baby Bowser. Sorry, ich, bin, ich check das immer noch nicht. Die sind hier. Das ist cool. Dass man so rumzappelt. Seht ihr das? Ich zeige ich euch das nochmal. Okay, so laufe ich ganz normal rum. Ne, zappelt mit seinen Händen. Oh, ich bin in der Box. Und so? <lacht> zappelt einfach mit seinen Händen rum. Das finde ich cool. Der erste befindet sich hier. Der zweite befindet sich hier. Der dritte ist hier. Der vierte befindet sich hier. Oh Gott. Ich habe einen Export gefunden, Leute. Man kann die ganze Zeit spammen. Und dann kommt man immer wieder nach oben. Hätte ich das nur früher gewusst. Aber jetzt seht ihr es. Genau im richtigen Moment. Einfach die ganze Zeit spammen und dann ich bin nämlich gerade hier lächerlicherweise gestorben habe ich noch mal die flüge gemacht und das leicht jetzt noch alles drin und ich denke mal eh das ist hier die vorletzte Folge In der letzten Folge werde ich eh euch nur das den ganzen Katalog der ganze ich weiß nicht wie das Ding heißt das ganze Buch euch zeigen das ganze Album irgendwie sowas ist das so der letzte sollte sich irgendwo hier befinden da ich sehe ihn auch schon hier befindet sich der letzte Nice. Dann haben wir alle. Das war offensichtlich überhaupt nicht schwer. Man musste nur die den, das richtige Timing haben, um die dann abzutreffen, abzuschießen, was auch immer. Und yeah. Du, du, du, du, du. Juhu, plastik Bowser gefunden. Darf ich dir wohl das überreichen? Und wir werden am Ende 299 äh, Blumen haben. weil ich ja jetzt noch nicht die, ähm... Besser gemacht hab. die mache ich glaube ich auch noch uh. <lacht> Ja ja ist voll cool solche Blumen aber ich habe noch eine bitte fünf Plastik Yoshis bitte in diesem Level was du überhaupt nicht magst die gab es doch irgendwo im zweiten Level <lacht> Okay Und hier sind sie Der erste befindet sich hier Der zweite befindet sich hier ein weiterer befindet sich hier. Einen weiteren gibt es hier. Und der letzte befindet sich hier. Die waren natürlich easy und cool und... naja, was heißt cool? Äh... Ich würde sogar sagen, die sind sogar noch einfacher als die von Bowser Jr. Warum sage ich immer Bowser Junior? Das ist Baby Bowser. Ich habe das früher nie verwechselt. Jetzt, in, nur in diesem Let's Play natürlich verwechsel ich Baby Bowser immer mit Bowser Junior, aber Bowser Junior ist später das Kind von Bowser, aber das hier ist er jetzt Baby Bowser. Gäbe es hier Mario, wäre es Baby Mario. Okay, komm, merkst du. Das ist das früher immer gemerkt, jetzt merkst du wieder. <lacht> äh, ich habe noch eine letzte Bitte. Ich benötige fünf plastik kamex Ich finde meinem letzten Level, also direkt hier. Ob ich sie selber, selber suche. ich habe keinen Bock. Du. Ja, kann ich verstehen. Ich sage, wo die sind. Einen Kame gibt es hier. Einen weiteren habe ich hier entdeckt. Ich sehe jetzt schon, ich muss das Level neu machen. Hier gibt es einen. Hier befindet sich noch einer. Ach, der ist also befindet sich hier oben. Am Ende des Levels. Okay, damit haben wir alle Aufgaben geschafft, die es im Spiel gibt. Außer die Bürste, aber die machen wir jetzt noch. Oh mein Gott. Yay. Juhu, endlich. Juhu, Plastik haben gefunden. Nun darf ich dir wohl das hier überreichen. Die letzte Nummer von ihm. Mir sind die Gefallen ausgegangen, um die ich dich bitten könnte. Und, pschuh nice hurra alle grinsenblumen in land der mysterien gefunden ja denn anscheinend gehört der boss hier nicht zum land der mysterien obwohl das da oben steht aber anscheinend er ja nicht können wir ihn schon machen kamex oh, turm let's go uh, die letzte Katzin wahrscheinlich Ja, gekommen. Ich bin gespannt. Wird Kanon unser Post sein? Wollte sich rächen? Wir werden sehen. <lacht> Yoshi, wie sehr hast du meine geheime Einschub gefunden? Ich bin immer noch ganz erschüttert. Und ich habe immer noch nicht genug Krüssen-Saft äh, getrunken. Und ich bin immer noch erschüttert, was du seiner Höh Hochnäsigkeit angetan hast. Wie abgrundtief-herzlos! Nun, dieses Mal nehme ich mich deine Hand. Äh! Es ist der Kamek-Vogel! Oder Kamek, nur kurz gesagt und sollte ich mich kurz müden müsse. ich wollte die Katzchen spielen lassen ohne dass man im Hintergrund irgendwelche Störgeräusche hört automatisch so, dafür auf jeden Fall ist das hier der erste Bosskampf wie wir sehen können und wir dürfen aber nicht zu so lange auf irgendwo irgendwo rumstehen und ja es ist auf jeden Fall der erste Boss oh warte ist das hier der Boss Rush oh Gott ich glaube das ist der Boss Rush Modus hier das ist seine erste Form von Carmack oh Gott wie oft habe ich mich schon treffen lassen Einmal. Äh, äh. Mehrmals bitte nicht. Ich habe doch gesagt, mehrmals bitte nicht. Ja, aber das war jetzt auch gerade so überraschend. Ich habe ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Außerdem darf ich ja nicht so lange. Ich sag nichts. So lange stehen bleiben, würde ich sagen. Ach, ich muss ihn abtreffen. Stimmt. Ich Muss ihn abschießen. Wann denn? Hier, glaube ich. mich jetzt glaube ich oder yes auch hey, oh, mit dem blödsinn so ersten Boss geschafft warum kommt der Zug als nächstes der kam doch als letztes bei uns naja wie auch immer tut mir leid falls ihr irgendwas im Hintergrund hören sollte das tut mir wirklich wirklich leid das tut mir dann wirklich wirklich wirklich wirklich wirklich leid Nein, da kann ich jetzt gar nichts gegen machen. Ich hoffe, da hat das nicht so ganz gut, nicht so krass gestört. Ach man, es tut mir leid, ey. Verdammt! Ach verdammt, ich hab noch den Modus drin. Ja komm, wäre lame. Komm, oh, wir machen ihn so platt. Verdammt, nein, das wollte ich nicht. Wo ist er hin? Verdammt, oh Gott. Nein, nee, nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, werden wir Karmix sehen. Wenn wir Karmix sehen. Wenn wir ihn sehen. Werden wir ihn sehen. Wenn wir ihn sehen. Jetzt nach dieser Attacke, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Alter, bist du krank? Was denn? Ich hab ihn doch abgetroffen. Wollte mich veräppeln? Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn. Ihr habt das alle gesehen, Leute. Ich hab ihn getroffen. Ich habt das alle mitbekommen. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe ihn getroffen. Oder nicht? Oh, jetzt die Attacke gekommen. Nein. Nein. Yes. Verdammt, das ist echt nicht einfach, den zu treffen. Uah. Nächste Phase. Es ist der... Robo? Aber der kann doch... Als das ist doch der Endboss jetzt, oder? Doch, doch, das ist der Endboss. Verdammt, ohne Kostüm ist das ja Hammer schwer. Ja, ja, verstehe ich schon. Ja, es ist der Endboss hier gerade. Und ja, Kamek ist der Secret Endboss. Alter, mach deinen Maul auf. Nicht dein, nicht, nicht dein Maul. Ich meine dein. Ich will deine Fresse sehen, du. Alter. Jetzt, jetzt. Oh Gott, da kam gerade der andere Boss auf mich zugeflogen. Zack! Was ist das? Was? RoboYashi? Was? Alter, was passiert hier? Oh, das ist cool. Aber ich bin fast tot. Oh, ey. Nein. Ich muss alles noch machen. Ich bin geflogen. Ein Leben leider verloren, aber ich weiß noch nicht, wie ich das ohne machen soll. Ohne Hit. Hier einfach aufpassen. Und jetzt auf Kame konzentrieren. So, dann verschwinden nämlich alles. Und dann zack. Haben wir ihn Hit. Dann kommt der Zug. Dann auch kommt... Ihr wisst schon, was kommt. Ich brauch gar nicht sagen. So, das hier ist relativ schwer. Schwer in Anführungsstrichen. Dabei. Oh Gott, er frisst erstmal, stimmt. Was? Er hat mich getroffen? Verdammt. Oh nein. Ich darf keine Treffer leisten. Nein, tun was auch immer. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Er spaßt hier echt nicht mehr rum, Leute. Hä? Hey, ja, als ob mich getroffen hat. Was denn? Was hätte ich denn machen sollen? Oh nein. Ich hab wieder verkackt, oder? Was hätte ich denn da anders machen sollen? Jetzt, jetzt habe ich halt nichts zum Schießen. Was soll denn das? Äh, verdammt. Ja, jetzt, jetzt muss ich ihn antreffen. Genau jetzt. Aber jetzt, genau jetzt kann ich halt nicht, weil ich nichts zum Schießen habe. Oh man, ich hasse es. Warum? Äh, bitte jetzt. Jetzt! Yes! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte. Beiß. Okay, kein Treffer. Nice. Zack, der erste Hit. Okay. Komm schon. Jetzt kommt das blöd. Der, dieser Blödsinn meine ich. So, aufpassen. Der beißt jetzt. Okay, kein Treffer bisher. Und jetzt, jetzt ganz, ganz gut aufpassen. Verdammt, das geht nicht. Nein, ich habe meinen scheiger dafür verschwendet. Ich dachte, ich hätte zwei. Aber man kriegt ja nur zwei, wenn man im Dingsmodus ist. Oh, ich bin so ein Idiot. Jetzt muss ich ihn abtreffen. Okay, das kriegen wir jetzt. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Das haben wir jetzt. Jetzt machen wir's. Komm schon, bitte. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Beiß zu. Beiß. Wow. Okay. Okay, das kann man nicht abschießen, glaube ich. Egal. Okay. Yes. Yes. Yes. Bam. Okay, ich nehme auf. Alles gut. <lacht> das ist so verdammt schwer irgendwie, finde ich. Oh Gott. Okay. So also das hier. Das hier ist noch relativ. Ist es nicht einfach, aber es ist auch nicht allzu schwer. Also man kann sich hier schon treffen lassen, aber muss nicht. Mich immer. nach dieser Attacke. Oder bei dieser Attacke. Bei dieser Attacke. Oder? Pass er nicht jetzt einen Mord auf? Ich musste den Hit nehmen. Ich musste den Hit nehmen gerade. Okay. Okay. Okay. So. Oh, wir haben richtig viel Leben. Okay, langsam. Oh Gott, nein, verdammt. Okay, nice. Acht, die gebe ich ihnen dann wieder. Also ich konnte alles nur. Das ist interessant, das finde ich cool. Fuck. Ja, wie viel Leben hat er noch? Ich kriege das nicht nochmal perfekt hin. auch anscheinend schon Yes! Yes! Bam! Ist er down? Oh nein! Junge, ich bin fast tot, was will der? Ich mach mal ganz kurz den Spann Modus an Ich habe keine Ahnung, was er von mir will, deshalb... Ich habe Angst, ich hab Angst, ich hab Angst Ich darf nicht sterben, ich sterbe nicht sterben Alter Alter Okay, ich verliere weniger Leben im entspannten Modus Sorry Leute, dass ich das gerade mache aber... Ich kann grad echt nicht nochmal verlieren. Ich habe sonst gar keine Motivation mehr. Alter, das ist doch voll schwer. Stirb. Bitte. Bitte stirb einfach. Junge, guck mal, wie viele das war. Er lebt immer noch. Natürlich. Ich hab... Ich hab... So, ich habe mal hier ganz am Anfang es geschafft, äh, zwei aufzusammeln von den äh, Gegnern. Das heißt, ich habe jetzt vier Eier. Und wir machen das jetzt auf klassisch. Und jetzt warten wir einfach, bis wir treffen können. Jetzt können wir nämlich alles skippen. <lacht> das habe ich jetzt einfach so spontan ausgeplant. Und zack. Alter, keine Gnade, Karmec, Du hast ja das ist dich so unsympathisch gemacht jetzt, Karmec. So. Und jetzt weiß ich auch, wie das letzte, das letzte funktioniert. Ich habe jetzt nämlich nochmal Pause gemacht und geguckt. Deshalb bin ich jetzt einfach so entspannter. Denn jetzt habe ich nämlich mehr Motivation. Das machen wir auch ohne. Ähm, Ihr wisst schon, ohne entspannten Modus. Also zumindest fürs Erste ohne. Kann sein, dass ich das gleich nochmal ändere, wenn ich noch drei Leben habe. Aber fürs Erste reicht Zack. Okay. Okay. Kann auch sein, dass es schon längst eine neue Folge ist hier. <lacht> Weil ich so lange brauche. Ich weiß es halt nicht, wie ich das alles mache mit den Folgen. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das Ende schneiden werde, aber... Er war es einfach kein Hallo und Tschüss mehr. Bis ich mir 100% sicher bin, dass da irgendwo eine Folge beende. Was auch immer. Wie auch immer. I don't know jetzt. Jetzt ist gerade schlecht. Okay, kein habe bisher kein hit genommen doch ein verdammt egal einer ist besser als äh, einer ja was auch mal einer ist besser als zwei okay jetzt geht's richtig los Und man kann nicht schneller oder langsamer sein Movement speed bleibt wie er ist so zack zack zack zack zack zack zack Jetzt verreckst du, mein Freund. Jetzt verreckst du. Was? Das reicht schon aus? Warum jetzt auf einmal reicht das schon aus? Ach so, man muss es einfach einmal perfekt machen, oder wie? Oh nein, kann gar nicht sein. Hier hat er ja auch. Hier habe ich doch... Ah, nee, habe ich nicht alle geschafft. Doch, doch muss... das muss. Was Kann gut sein, dass es so ist. Ja, okay, ich glaube, es ist so. Bin ich gerade im Normalmodus? Ich bin im Normalmodus. Perfekt. Komm her, komm her. Bam, bam, bam. <lacht> <lacht> Er ist mich richtig wütend auf Kamel, komm schon. Das schaffe ich. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt beides. Okay. Aufpassen. Immer aufpassen. Verdammt. Nicht geschafft. Das reicht nicht. Seht ihr? Wieso? Ich habe getroffen. Ich habe ganz Ganze angegriffen. Ach so, die springen. Oh nein, ich habe schon wieder verloren. Wenn man so viel hit nimmst nachher ich kann nicht reden so nochmal ein moment der wahrheit ich bin gerade einfach nochmal auf unfaire weise gestorben weiß ich, ob ich das reinschalte oder nicht so und ich spiele gerade im entspannten modus einfach weil man hier so viel damage nimmt das ist einfach unfair und ich habe mich einfach treffen lassen ich idiot man kriegt nämlich meinen Spanntenmodus nur ein Herz Schaden immer. Und das ist mir in dieser Passage hier viel lieber. So, was man hier machen muss, falls ich die letzte Szene noch nicht reingeschnitten habe. Man muss hier alle abtreffen! Man muss perfekten run machen, so gesehen. Und dann kann man erst kamek Schaden. Jetzt kommen die Flugdinger und das dritte ist am schwersten. Das den, das Padden habe ich immer noch nicht drauf. Und dafür brauche ich erstmal einen muss auf jeden Fall. Oh, das war knapp. Aber das habe ich auf jeden Fall drauf. So, jetzt kommt das Letzte, jetzt kommen nämlich beide. Und was danach kommt, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen. Zack! Kleine Ruhe. Äh, so, äh, was? Ich habe nichts so gesagt, keine Schimpfwörter hier ist. Family-friendly. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht. Ich, vers ich verstehe nicht warum. Aber man muss perfekt machen. Oder kann kann ich nicht. Ich kann nicht zurück. Kann ich langsamer glaube ich warum warum hat mich da jetzt getroffen was was mache ich denn jetzt falsch ich verstehe es einfach nicht und das ist unfair das ist einfach nur unfair wieso wieso wieso wieso ihr, seht ihr wie viel ich leben ich habe es ist einfach nur unfair Unten, oben, Mitte, unten, oben, Mitte, unten. Nein, in Mitte, äh, oben meine ich. Hier ist schon was. Unten. Warum? Mitte, unten, oben, Mitte, unten. Nee, oben. Verdammt. Unten, oben, mit, unten, oben, mit, oben, Mitte. Okay, jetzt krieg ich den. Unten, oben, Mitte, unten, oben, Mitte, oben, Mitte. Nein, unten war Fuck. Ach, was, ich kann springen? Oh, oh, geht aber nicht. Das bringt ja nichts. Unten, oben, Mitte, unten, oben, Mitte, oben, unten. Nein, warum? Ich verstehe das letzte nicht. Ich hab, ich hab noch zwei Versuche. Also drei, aber... Ich brauche ja auch noch ein paar mehr Leben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was, noch mehr? Was? Ist, ich hab grad gedacht, das war zu Ende. Nein! Oh mein Gott, das ist so unfair. Ich dachte, das wird zu Ende. Nein. Tut ihr mir sowas an, die scheiße Entwickler. Ich habe euer Spiel noch am Ende gelobt, obwohl das... Fuck! Das ist so unfair und gemein. Ja, einen hätte ich mit tot. Ich hab die <lacht> <lacht> So, du Drecksack. Jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt weiß ich ganz genau, was passiert. Und ich bin im spannenden Modus. Einfach weil ich jetzt gar keine Lust mehr auf dich habe. Du kriegst aufs Maul. Oder kann ich doch langsamer? Ich versuch's mal langsamer. Ich versuche mal, ob ich doch langsamer kann. Okay, okay, lass mal. Ist egal. Das ist zu viel Knopf und Drückerei und was auch immer. So, das haben wir leider verschissen, aber wir haben ja noch ein paar Versuche. Warum auch immer nicht am Anfang des Kampfes die Leben aufgeführt werden oder irgendwann aufgeführt werden. Ich hoffe, hiernach ist der Kampf vorbei, weil wenn nicht, bin ich einfach so am Arsch. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wieso? Ich verstehe es nicht. Manchmal will er einfach nicht. Manchmal akzeptiert er es einfach nicht. Und das verstehe ich nicht. Und das finde ich auch nicht okay. Das finde ich absolut nicht okay. Ich spamme alles. Zack. Okay. Also mein Freund. Jetzt kriegst du noch nochmal auf die Fresse. Sorry. Ich weiß. ist kinder, kein kinderfreundlicher Spiel, was auch immer. Und Kanal. Und vor allem auch Let's Play, was auch immer. Aber ich muss gerade einfach etwas ausrasten. Unten Oben, Mitte, oben, unten. Und jetzt noch mal alles geben. Warum einer hat gefehlt? das kann nicht fassen. Ich glaub's einfach nicht. Hat er da so ein Nintendo Labo-Ding um sich? Sieht so aus. Egal, wie auch immer. Unten, oben, Mitte, unten, oben, Mitte, oben, unten. Und ich wurde getroffen? Oh. <lacht> Mann, ich, ich bin kurz vom heulen. Ich hasse diesen Bosskampf. Was ist das hier? Warum habe ich dieses Let's Play angefangen? Frage ich mich gerade. Ich hab nein. Ich brauche die Leben für jetzt nach dem Boss hier. Ich weiß auch nicht, was danach kommt, ob es zu Ende ist oder ob da noch viel, viel mehr kommen Ich habt doch keine Ahnung, was hier nach passiert. Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso wurde ich da jetzt getroffen? W wieso? Soll, nein! Das frustriert richtig, Alter. Nein, nein! Nein! Ich dachte man muss aufladen, aber muss man wohl nicht. Ich verstehe es einfach. Warum? Warum zwingt man mich hier durch? Warum zwinge ich mich selbst hier durch? Yes! Oh mein Gott! Du kleiner Penner! Wenn du jetzt nicht stirbst! Stirb! Bitte, bitte, bitte! Oh mein Gott! BAM! Oh mein Gott! Einem Wein, Alter. Ich hoffe du verreckst Kamek in der Hölle <lacht> yes, endlich. Aber ihr noch nicht zu so früh Freund, wir müssen das Level bestimmt nochmal machen, oder? Alle Level geschafft! Glückwunsch, du hast alle Level geschafft und kriegen dafür das Kamek Outfit alle Level geschafft. Du kannst jetzt boss mission im carmen kladderadatsch Kampflevel spielen. Ups, ich habe ganz vergessen, euch noch das letzte Stückchen hier zu zeigen. Das letzte Kostümchen ist dieser blaue Schnüffelchen. Habe ich vergessen, noch zu kaufen. Hier ist er allerdings. Das hole ich jetzt noch mal kurz schnell nach. Hellblaues Schnüffelchen. Und damit haben wir alle Outfits, die es gibt, bis auf vielleicht einen oder so und die Amiibos natürlich, da kann ich nicht alle haben, weil ich noch nicht alle habe, aber ja, dann wisst ihr Bescheid. Was? Unübertreffen ich. Ich habe die ganzen hier als beobachtet und ich war so gefesselt, dass ich völlig vergaß zu essen, ich war hungere. So ein Hunger! Ich bräuchte 317 Grinseblumen also alle die es noch gibt. Die restlichen kriegen wir bei den Bosskämpfen. Die müssen wir nämlich noch mal machen. Und ja, den hier müssen wir auch noch mal machen. Schaffe den Level ohne Schaden zu erleiden. Schaffe den Level ohne, dass eine einzige Plattform fällt. Schaffe den Level innerhalb von zweieinhalb zwei, fast drei Minuten. Scheiß werde ich tun.